Hallo Sprössling, wenn du gerade nicht weißt, was du spielen sollst oder auf der Suche nach einem neuen, hochwertigen MMORPG bist, schau dir dieses Video bitte zur Gänze an. Ich zeige als erstes die Schwerpunkte von Final Fantasy XIV auf, bevor ich weitere positive Aspekte nenne, die dir gefallen könnten. Aber auch negative Aspekte werde ich beleuchten, damit keine zu hoch angesetzten Erwartungen entstehen, die gerade am Anfang verfehlt werden können. Zum Schluss gibt es noch ein paar Hinweise zum Launcher und Spiel, bevor ich dich hoffentlich in der Welt von Eosea begrüßen darf. Zuerst einmal stelle ich mich aber vor. Mein Name ist Booker und ich spiele seit 13 Jahren MMORPGs. Von Freemium Asia Grinder bis zu AAA-MMOs wie WOW, ich habe alles probiert. Seit ca. 7 Jahren nun spiele ich Final Fantasy XIV und kann das Spiel mit bestem Gewissen nur empfehlen. Ich gründete diesen Kanal, weil ich im deutschen Sprachraum noch Bedarf für nette, informative FF14-Tuber sehe und meinen Teil dazu beitragen möchte. Dementsprechend möchte ich eine entspannte, positive Community aufbauen, die sich auch untereinander hilft. Genug zu meiner Person, gehen wir doch auf das Spiel und die Reihe dahinter ein. Die meisten im Gaming-Bereich haben früher oder später schon einmal den Namen Final Fantasy gehört, selbst eins gespielt oder sind vielleicht sogar mit der Reihe aufgewachsen. Es ist eines der größten JRPG-Reihen mit zahlreichen nummerierten Haupttiteln sowie unzähligen Spin-Offs, Serien, Animes und sogar ganzen CGI-Filmen. Das Unternehmen hinter diesem gigantischen Franchise ist der japanische Entwickler Square Enix. Normalerweise sind die nummerierten Spiele der Reihe reine Singleplayer-Games, nur Final Fantasy 11 und 14 sind MMORPGs. Aber keine Sorge, alle Haupttitel agieren storytechnisch komplett autark. Das heißt also, du brauchst nicht Final Fantasy 1 bis 13 gespielt zu haben, um 14 genießen zu können. Wenn du aber schon Erfahrung mit anderen Final Fantasy Titeln hast, wirst du umso mehr Spaß haben, denn ff 14 quillt über vor gängigen Konventionen, altbekannten Musikstücken, Cameos, Easter Eggs und Gastauftritten von Figuren aus anderen Teilen, die geschickt in die Quests und Story eingewoben sind. Apropos Story. Diese steht hier wie in den anderen Teilen ebenfalls im Vordergrund und ich hätte niemals gedacht, das zu sagen, aber die Story in FF14, einem MMORPG, ist exzellent. Vor allem das add Shadowbringers hat eine Geschichte abgeliefert, die f 14 für mich zum storytechnisch besten Teil der Reihe emporgehoben hat und auch mit Singleplayer-Spielen verglichen eine qualitativ ernstzunehmende Erzählung bietet. Die Szenarioschreiber wissen, wie man glaubhafte, mehrdimensionale Charaktere aufbaut und lassen viele Handlungen bewusst offen, um sie später an ganz anderer Stelle wieder aufzugreifen und zufriedenstellend zu Ende zu führen. Es wird mit den Figuren mitgefiebert, gelacht oder auch gerne mal um sie geweint. Ich weiß, was du jetzt vielleicht denkst. Exzellente Story, Weinen und MMORPG in einem Kontext? Ist das überhaupt möglich? Ja, Square Enix hat es definitiv bewerkstelligen können, aber ein Bild sagt mehr als tausend Lippenbekenntnisse und deshalb möchte ich dir, so spoilerfrei wie möglich, ein paar Reaktionen von Streamern nach gewissen Cutscenes aus Shadowbringers zeigen. doses running out if you have a shit I am destroyed I'm literally destroyed Oh my god that was incredible How would I rate that was 10 out of 10 It was 10 out of 10 Oh my god Anders als andere MMORPGs wurde dieses Spiel primär als ein Final Fantasy und sekundär als MMO designed Dementsprechend fühlt es sich für sein Genre einzigartig an und du findest auch hier JRPG-typische Elemente wieder. Du folgst stets einer Hauptquest oder hier Hauptszenario genannt, die dich durch die glaubhafte und komplexe Welt führt und sich Zeit nimmt, eine Geschichte aufzubauen, die dich das eine ums andere Mal in deren vertonten Cutscenes und spannenden Plot twists zur Gänsehaut treiben wird und in der du im Mittelpunkt des Geschehens stehst. Du spielst einen aktiven und wichtigen Part in der Handlung. Dabei bist du aber nicht der oder die eine Auserwählte, sondern lortechnisch ein kleiner Teil einer ganzen Armee an Auserwählten, sogenannten Kriegern des Lichts. Damit werden du und all die anderen Spieler clever in die Story integriert, sodass es sich aus Lore-Sicht nicht unlogisch anfühlt, mit anderen zu spielen. Ganz klassisch wird auch viel Dialog betrieben, der dabei hilft, den Charakteren Persönlichkeit zu geben und sie langsam in dein Umfeld zu integrieren. Daneben lassen sich anhand von vielen Nebenquests oder Randaktivitäten noch ganz andere Abenteuer und Entwicklungsmöglichkeiten verfolgen, wie Handwerksberufe oder Chocobo-Rennen. Darauf gehe ich aber später noch ein. Obwohl es also ein Online-Game ist, fühlt es sich oft an wie ein traditionelles JRPG, in welchem aber auch andere Spieler herumrennen und mit dir interagieren können. Es kann im Grunde als ein Singleplayer-Game mit MMO-Komponente beschrieben werden. So kann die Story größtenteils alleine absolviert werden, nur für die storybedingten Dungeons und Bosskämpfe braucht es andere Mitspieler. Ein bekanntes Problem in anderen mmo ist dabei oftmals, dass man gerade für ältere Dungeons kaum noch eine Gruppe ohne großen Aufwand zusammenträumen kann, weil diese loottechnisch kaum noch Anreiz für Veteranen bieten. Dieser Fall tritt in FR14 glücklicherweise nur sehr selten auf, denn jeden Tag können Spieler sich über die Inhaltssuche für mehrere zufällige Inhalte wie Dungeons oder Raids anmelden und so Bonus-XP, GIL und besondere Steine für endgame Gear abgreifen. Dieses Zufallssystem sorgt dafür, dass sich selbst für ältere Inhalte immer wieder noch Leute finden lassen. Über die Inhaltssuche kannst du dich auch gezielt für einen bestimmten Inhalt anmelden und wirst dann je nach Rollenbedarf mal schneller, mal langsamer eine Gruppe finden. Ergänzt wird das Ganze von der manuellen Gruppensuche, welches als Anschlagbrett für Gleichgesinnte fungiert, die einen bestimmten Inhalt machen möchten. Im Moment kann man die Dungeons von Shadowbringers mit NPC-Mitstreitern sogar komplett alleine absolvieren. Square Enix plant dies dann in Zukunft auch Stück für Stück auf die älteren Dungeons auszuweiten. So oder so, es wird selten passieren, dass man so gar keinen findet für einen Inhalt. Final Fantasy XIV ist ein absolut twink-unfreundliches Spiel und das im positiven Sinne. Du kannst dir zwar mehrere Charaktere erstellen, aber es gibt keinen allzu großen Anreiz dazu, weil dir die komplette Spielerfahrung mit einem einzigen Charakter offen steht. Wenn dir eine aktuelle Klasse oder hier Job genannt, nicht gefällt oder du einfach was Neues probieren willst, musst du nur zum jeweiligen Jobmeister gehen, den Job über die blaue Quest in wenigen Minuten freischalten und kannst ab jetzt on the fly wechseln, indem du einfach die entsprechende Waffe anlegst. Das gleiche Prinzip gilt auch für Handwerker und Sammler. Du brauchst keine Angst haben, dass dein Level beim Wechsel verloren geht, denn jeder Job hat seinen eigenen Fortschrittsbalken, der gespeichert wird. So kannst du dann mit deinem alten Job da weitermachen, wo du aufgehört hast und brauchst dir theoretisch keinen Twink mehr für jeden Job erstellen, wie es in manch anderen MMORPGs noch üblich ist. Diese Freiheit ist echt angenehm und ich wünschte mir, dass mehr MMORPGs so ein All-in-One-System hätten. Wenn du eine Pause vom Gequeste oder den Dungeons brauchst, findest du in den zahlreichen Nebenaktivitäten viel spaßigen Content, der auch oft mit netten Belohnungen wie neuen Pets oder Emotes winkt. Die zentrale Anlaufstelle dafür ist der Goldsourcer, Ein eigenes Gebiet, das sich komplett auf Minispiele konzentriert und in welcher du MGP verdienen und gegen kosmetische Items, Emotes, Triple Triad Karten und vieles mehr eintauschen kannst. Wenn du Final Fantasy VIII gespielt hast, dann hast du dich gerade nicht verhört. Ja, es gibt auch hier Triple Triad. Falls du mit dem Begriff aber nichts anfangen kannst, Triple Triad ist ein kleines Kartenminispiel, in welchem das Ziel darin besteht, am Ende mehr Karten der eigenen Farbe auf dem Brett zu haben als der Gegenspieler. Es gibt hierbei viele unterschiedliche Regeln und Karten zusammen, Du kannst dir im GoldSourcer gegen MGP Booster kaufen, neue Karten von bestimmten Monstern als Drop erhalten. Und in der ganzen Welt NPCs finden, die sich mit dir duellieren und dir ebenfalls seltene Karten geben können. Im Grunde also das Gwent des FF14-Universums. Neben Triple Triad gibt es auch hier wieder die aus FF7 bekannten Chocobo-Rennen, bei denen du gegen NPCs oder andere Spieler auf einem speziellen Rennchocobo antrittst und dich mit Ausdauermanagement, Fähigkeiten und Items behaupten musst. Dies wird von einem eigenen System zum Kreuzen und Züchten von immer besseren Rennchocobos ergänzt, mit dem ich mich selbst noch gar nicht auseinandergesetzt habe. Eines der komplexeren Minispiele, ist der Kampf der Trabanten. Hier kannst du jedes Pet aus deiner Kollektion in einem belagerungsähnlichen Strategiespiel gegen andere Spieler anführen. Dabei hat jedes Pet eigene Werte, Fähigkeiten und Arten von Angriffen, zusätzlich noch einen bestimmten Typ, welcher nach einem Schere-Stein-Papier-Prinzip gegen andere Typen schwach oder stark ist. Allein der Kampf der Trabanten ist so komplex, dass er ein eigenes Video verdient, fürchte ich. Auch außerhalb des Gold findest du genügend Nebenaktivitäten. So kannst du zum Beispiel mit anderen Mitspielern nach Schätzen suchen und in speziellen Schatzdungeons tolle Preise wie seltene Pets oder Emotes gewinnen die du verwenden oder teuer auf dem Markt verkaufen kannst. Oder du testest deine Fähigkeiten im Palast der Toten. Das ist ein einzigartiges Dungeon-System, in welchem du dich mit separaten Charakterlevel und speziellen Items gegen viele teilweise sonderbare Gegner und Bosse behaupten und so von Ebene 1 bis maximal Ebene 200 hinabklettern musst. Auf dem Weg sammelst du dabei Schatzbeutel, die mit steigender Ebenenzahl auch immer wertvollere Belohnungen enthalten können. Normalerweise wird der Palast der Toten in einer Gruppe absolviert, du kannst aber die Challenge annehmen und das Ganze auch solo versuchen für einen exklusiven Prestigetitel und eine wertvolle Errungenschaft. Daran sitze ich seit Wochen und bin jedes Mal gescheitert, aber ich gebe nicht auf. Das waren nur einige Beispiele von zahlreichen Nebenaktivitäten, die verfolgt werden können. Und mit Endwalker, dem nächsten Addon, welches im Herbst diesen Jahres erscheint, erhalten wir neben einem Batzen neuer Story, neuer Jobs und Sidequests auch eine eigene Insel, auf der wir ganz in Ruhe und entschleunigt unseren eigenen Bauernhof betreiben und Tiere züchten können. Ich schätze, ich kann dann bald Stardew Valley deinstallieren. Und wo wir gerade von Entschleunigung sprechen... FF14 bietet unfassbar viel Content und Story. Dabei vergisst das Entwicklerteam mit Naoki Yoshida als Director aber nicht, dass wir alle nicht mehr so viel Zeit zur Verfügung haben wie in unserer Jugend und respektiert unsere Freizeit, indem der Content so designt ist, dass man es wie ein normales Singleplayer-Game auch in seiner eigenen Geschwindigkeit spielen und genießen kann. Wer möglichst schnell durchrushen und zum Endgame springen will, indem die ganzen Dialoge und die Cutscenes, die ganze Seele von Final Fantasy geskippt werden, merkt schnell, dass auf dem Weg sehr viel spaßiger oder interessanter Content einfach links liegen gelassen wurde. Denn der Content ist nicht im Endgame konzentriert, sondern über die gesamten Expansions, über die gesamte Reise von A Reborn bis zum Ende des aktuellen Addons verteilt. Die Testversion umfasst hierbei das Basisspiel inklusive des ersten Addons Heavensward. Das bedeutet, du kannst zeitlich unbegrenzt den gesamten Content bis zum Ende des ersten Addons spielen, die meisten Jobs ausprobieren und bis Level 60 leveln. Genieße es in deiner Geschwindigkeit und probier dich aus. In FF14 ist der Weg das Ziel und es gibt keinen Grund zu spurten. Doch auch wenn du dich entscheidest, dir Spielzeit zu kaufen, wirst du merken, dass das Spiel deine Zeit berücksichtigt. Und ehe du dich versiehst, bist du auch schon im Endgame angelangt. Das Schöne hier ist, dass du dir auch problemlos eine Pause von mehreren Monaten nehmen kannst, ohne wirklich zurückzufallen. Deine Zeit als Spieler wird mit Respekt behandelt und du musst nicht jeden Tag stundenlang Dailies grinden, um irgendwie mit allen anderen mithalten zu können. Ich meine, es gibt auch hier den Grind für das beste Gear, es hält sich aber in Grenzen und verschafft dir keinen nennenswerten Vorteil anderen gegenüber. Wenn du es machst, dann weil du willst und nicht weil du musst. Letzten Endes darfst du selbst entscheiden, wie viel du reinsuchten willst. Die Community innerhalb des Spiels ist zum größten Teil sehr positiv und hilfsbereit. Wenn man Taktiken, Bossfights nicht weiß oder generell Fragen hat, wird einem meistens alles Nötige erklärt. Weil jeder Heiler problemlos mitten im Kampf jemanden wiederbeleben kann, ist das Sterben keine große Sache und selbst wenn eine Party komplett wiped, wird es grundsätzlich locker genommen und beim nächsten Mal besser gemacht. Die Leute hier sind entspannt und Inhalte lassen sich gemütlich mit totalen Fremden laufen. Natürlich ist keine Community perfekt und auch in FF14 gibt es schwarze Schafe, die unhöflich sind oder nach einem Vibe einfach die Gruppe verlassen. Wenn ich aber eine Schätzung abgeben müsste, so würde ich sagen, dass du so jemanden vielleicht in einem von 30 bis 40 Fällen begegnest. Wenn dir so eine Person begegnet, scheue dich nicht davor, die Report-Funktion zu benutzen und diese Person für ihr Verhalten zu melden. Square Enix ist sehr streng mit seinen Community-bezogenen Richtlinien und setzt diese auch knallhart um, was dabei hilft, die faulen Äpfel auszusieben und eine größtenteils freundliche Gemeinschaft sicherzustellen. Auch außerhalb des Spiels findest du einige hilfreiche Anlaufstellen. So gibt es mehrere internationale Discord-Server, in welcher sich Spieler des gleichen Datenzentrums für Events und Abenteuer verabreden, fürs PvP anmelden oder für generellen Austausch zu Strategien und Rotationen finden lassen. Einer der größten europäischen Server ist FF14 Europe. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Das Team hinter ff 14 bemüht sich sehr um einen regelmäßigen Contentplan und konnte diesen auch jahrelang einhalten, naja... Bis Corona kam und den Zeitplan mehrere Monate nach hinten versetzte, aber dafür konnte das Team ja nichts und mittlerweile läuft alles wieder im Regelbetrieb. Es ist als Spieler ein gutes Gefühl zu wissen, dass man sich auf regelmäßigen Content freuen darf. Alle zwei Jahre kommt eine neue Expansion und dazwischen werden in Form von mehreren großen Updates sowohl die Hauptstory des aktuellen Addons abgeschlossen und die Überleitung zum nächsten Addon geschaffen, als auch neue Funktionen und Questreihen implementiert. Abgerundet wird das Ganze von zahlreichen Buffs, Nerfs, Änderungen und Bugfixes, die alle auf der Homepage nachgelesen werden können. Jede Expansion muss zwar gekauft werden, bietet an sich aber genug Content, um als eigenständiges Spiel gelten zu können. Ich habe zum Beispiel allein für die Hauptstory von Shadowbringers um die 30 bis 40 Spielstunden investiert. Zusätzlich dazu kommen viele weitere interessante Questreihen und Aufgaben, die den Spielumfang eines Addons auf um die 100 Stunden anheben können. Und selbst danach ist noch lange nicht Schluss. Für jeden investierten Euro erhältst du gefühlt das Dreifache an Spielspaß und Content zurück. Das Designerteam liefert einen exzellenten Job ab, wenn es darum geht, möglichst viele unterschiedliche Ausrüstungsteile zu entwerfen, die entweder deine Werte boosten oder einfach nur besonders aussehen sollen. Es gibt eine unglaubliche Vielfalt an verschiedenen Teilen, die du kombinieren und transmogrieren kannst, um dich optisch auszudrücken. Dabei unterstützt dich die Projektionskommode, eine Art virtueller Kleiderschrank für aktuell bis zu 400 Ausrüstungsgegenstände. Zusätzlich dazu kannst du bis zu 15 eigene Design-Presets kreieren, in die du dann unterwegs schlüpfen kannst. Fashion wird in FR-14 Geschrieben und ist ein integraler Bestandteil des Spiels, vor allem des Endgames. Das weiß auch das Entwicklerteam und bemüht sich, die entsprechende Funktionspalette stetig auszubauen. Neben dem Fashion-System existiert auch ein sehr detailliertes Housing-System. Dieses lässt eine akkurate Platzierung vieler liebevoll gestalteter Möbel, Trophäen und sonstiger Einrichtungsgegenstände zu. Es ist durchaus möglich, sich kreativ zu entfalten und eine schöne Wohnatmosphäre zu zaubern. Es gibt sogar die Möglichkeit, sich als Inneneinrichter für Gilden buchen zu lassen und sehr gut damit zu verdienen. Neben den Häusern, die in drei Größen erworben werden können, bietet sich auch immer die Möglichkeit an, ein Zimmer in den jeweiligen Housing-Arealen zu kaufen. Leider sind die Housingplätze begrenzt und seit Jahren ein großer Kritikpunkt der Community. Wer schon etwas länger FA14 spielt, weiß genau wovon ich rede, doch dieses Thema möchte ich am liebsten in einem eigenen Video diskutieren. Nichtsdestotrotz macht das Einrichten des Grundstücks und des Innenlebens sehr viel Spaß und kann wie gesagt sehr lukrativ sein. Einrichtungsgegenstände können dabei sogar zum Teil von Handwerkern selbst angefertigt, zum Teil aus Inhalten und auch aus Events erhalten werden. <lacht> Wenn du gerne Roleplay betreibst, bist du hier goldrichtig, denn auch wenn FF14 keine offiziellen Roleplay-Server hat, findest du auf jedem Server, besonders auf Shiva, eine aktive Roleplayer-Gemeinschaft. Dies wird unter anderem durch die umfassenden Posen, Emotes und Mimiken, aber auch durch die hohe Interaktionsmöglichkeit mit Kulissengegenständen möglich gemacht. Es gibt allein fürs auf dem Boden sitzen vier verschiedene Posen. Auf einem Bett zum Beispiel kann ich in drei verschiedenen Posen liegen. Mit vielen Dingen kann dein Charakter irgendwie interagieren. Du kannst viele Emotes und Mimiken mit verschiedenen Posen sogar kombinieren. Dabei unterstützt dich das Fashion-System beim richtigen Einkleiden deines Charakters und das Housing bietet dir sogar die Möglichkeit, deiner Behausung einen ausgewählten Namen, eine Kurzbeschreibung und sogar bestimmte Funktionen. Text zuzuweisen, die für andere Spieler sichtbar sind. So kannst du dein Haus oder das Zimmer zum Beispiel als Café oder Bäckerei deklarieren und es in dem Stil einrichten. Ich selbst betreibe zwar kein Rollenspiel, habe aber Freunde in der Szene und die sind alle mal zufrieden mit den Möglichkeiten. Final Fantasy steht für viele Qualitätsmerkmale, aber eines der prägnantesten ist die musikalische Untermalung. Und diese wird in FF14 dank des Talents von Masayoshi Soken aufs nächste Level gebracht. So ziemlich alles hat ein eigenes Theme. Jeder Dungeon, jeder Raid, jeder Bossfight, selbst verschiedene Phasen eines Bossfights, jede Stadt, jedes Großgebiet, ja, selbst die Quest-Sounds haben in jedem Addon eine eigene Melodie. Die Melodien folgen dabei oft speziellen Leitmotiven, die einen Wiedererkennungswert mit sich bringen, aber auch oftmals selbst eine Geschichte erzählen oder auf etwas in der Welt verweisen möchten. Die Musik wird nicht nur zur akustischen Ausschmückung verwendet, sondern geschickt zum Storytelling benutzt. Du musst nur hinhören, es fühlen und ein wenig nachdenken. Dazu begeistert die Vielfalt an verschiedenen Genres. Du willst episches Orchester? Gibt es. Dreckig derben Rock aller Devil May Cry? Kein Problem. Jazz ist vertreten. Klaviermusik? Kein Ding. Walzer? Absolut drin. Und von manchen Melodien gibt es sogar eine Version für Tag und für Nacht. Die Musik ist generell mindestens schön anzuhören und in Shadowbringers hat Soken aus meiner Sicht den musikalischen Limit Break durchgezogen. Der Mann ist ein Genie und für mich auf dem gleichen Niveau angekommen wie Nobuo Uematsu, einer der Hauptkomponisten für das Final Fantasy Franchise und Yoko Shimomura, die hauptsächlich für die Kingdom Hearts Reihe komponiert hat. Des Weiteren hat er gemeinsam mit dem Leiter des englischen Lokalisationsteams Koji Fox und ein paar weiteren Mitgliedern die hausinterne Band The Primals gegründet, welche für FF14-Fans Songs aus dem Spiel neu auflegen und auch ganze Alben veröffentlichen. Übrigens hat FF14 im Februar 2017 sogar einen Weltrekord für die meisten originellen Musikstücke in einem Videospiel aufgestellt, macht dich also auf ein musikalisch breit gefächertes Feuerwerk gefasst. Die Entwickler sind ihrer Community sehr dankbar für ihren Support und die Treue und erwidern dies mit einem hohen Maß an Ehrgeiz, Nähe und Transparenz. Yoshida, oder in der Community auch als Yoshi-P bekannt, nimmt mit Hilfe des Community-Managements sehr viel Feedback der Fans auf und arbeitet mit den Entwicklern hart daran Fehler auszubügeln und das Spielgefühl zu verbessern, ohne das Spiel im Kern unnötig komplexer zu machen als er braucht. Natürlich ist er, obgleich sehr beliebt bei den Fans, nicht der Messias. Und manche Änderungen stießen auch auf Kritik, wie zum Beispiel die starke Vereinfachung des Astrologen Shadowbringers. Aber alles in allem überwiegt die Anzahl der positiven Änderungen bei weitem. Das Team beweist einen guten Sinn für Humor und Nähe zur Community, indem teilweise sogar Memes irgendwo offiziell integriert werden. Ein aktuelles Beispiel ist ein populäres Meme zum unglaublich guten Dungeon-Song The Long Fall. In dem Meme ist eine zufällige Person zu sehen, wie sie eine ulkige Tanzchoreografie zum Song ausführt. In ihrer neuesten Single, in welcher sie The Long Fall neu auflegen, führen Soken und Koji Fox einen Teil genau dieser Choreografie aus, neben anderen witzigen Ingame-Tänzen. Das Team hinter FR14 hat einfach Spaß und ist locker drauf. Sie sind Menschen wie du und ich. Es werden außerdem regelmäßige Livestreams abgehalten, in welchen zukünftige Änderungen von Yoshi-P und Kollegen ausführlich erklärt werden, die sogenannten Live-Letters oder Briefe des Produzenten. Des Weiteren fanden vor der Pandemie noch Fanfestivals statt, große Events für Fans, auf denen man dem Director und seinem Team auch persönlich begegnen und mit ihnen interagieren konnte. Dabei nahmen sie sich auch wirklich Zeit für die Besucher und verfolgten spaßige Aktivitäten zusammen, wie zum Beispiel gemeinsames Raiden mit Leuten aus dem Publikum. Abgerundet werden die Fanfestivals von Reveals, Trailern, sonstigen neuen Informationen zur jeweils kommenden Erweiterung und sogar einem Rockkonzert der bereits erwähnten Band The Primals, in welcher Soken primär als Gitarrist und Koji Fox als Leadsänger und Rapper auftreten. Und die Jungs können ganz schön abgehen. Es ist für FF14-Fans in etwa das, was die BlizzCon für WoW-Spieler ist: ein riesiges community nice Event mit den Entwicklern. Eine Sache, die mich persönlich fasziniert, ist, dass die Entwickler ihr eigenes Spiel tatsächlich ausgiebig spielen und Naoki Yoshi da bekanntermaßen auch teilweise im Endcontent mitradet. Natürlich auch nur auf den japanischen Servern und mit privatem Account. Aber allein das zeigt, dass sie ihr Spiel lieben und sich auch sehr gut in die Sicht der Spieler hineinversetzen können, weil sie selbst zu den Spielern gehören. Vielleicht hast du schon das eine oder andere Positive über FR14 im Voraus gehört, irgendwelche coolen Plot-Twists mitbekommen oder imposante Skill-Animationen angesehen. Sowohl Veteranen als auch Neulinge erzählen oft begeistert irgendwelche Geschichten aus FR14, meistens aber finden die Erlebnisse jedoch nicht im Basisspiel statt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dir irgendwas Aufregendes in den ersten Spielstunden passiert, ist eher gering, denn das Basisspiel A Realm I Born ist leider in vielen Belangen bestenfalls durchschnittlich, schlimmstenfalls schreckt es neue Spieler komplett ab. Wenn man nach FR14 oder sich ein Review dazu anschaut, wird früher oder später die untypisch lange globale Cooldown der Skills erwähnt. Gerade am Anfang fühlt sich der Kampf mit den meisten Klassen ziemlich träge an, vor allem wenn man vielleicht direkt aus actionreicheren MMOs wie Black Desert kommt. Doch im Laufe des Spiels erlernst du nach und nach Skills, die nicht von der Global Cooldown betroffen sind und zwischen den Primärskills eingewoben werden. So baut sich peu à peu ein Kampfflow auf, der sich kaum mehr nach globaler Cooldown anfühlt und dich mit klasseneigenen Mechaniken sowie komplexer Rotation belohnen wird. Die Jobs unterscheiden sich auch hier in ihrem individuellen Spielstil. Während ein Schwarzmagier ortsgebunden ist und lange Cast -Times hat, dafür aber ziemlich hohe Schadenswerte erreicht, ist zum Beispiel ein Mönch, sehr flink unterwegs, hat später grundsätzlich verkürzte Global Cooldowns und absolut keine Zauberzeiten. Jeder Job bringt seine eigene Identität und Spielgefühl mit sich. Auch die gefeierte Story bleibt leider von den Anfangsschwierigkeiten nicht unberührt. So rennst du in den ersten Stunden meistens von A nach B und musst manchmal dröge Aufgaben erledigen, dessen größeren Sinn du nicht erschließen kannst, weil es dir nicht gibt. Ebenfalls läufst du öfters über die halbe Map, nur um mit einem NPC zwei Dialogzeilen zu wechseln und vom großen Antagonisten, dem gallischen Imperium, wird wenig gezeigt. Erst zum Ende des Basisspiels hin, nimmt die Story langsam Fahrt auf und es kommt endlich Bewegung in die Sache. Solltest du deshalb jetzt alle Cutscenes und Dialoge bis zum Ende von A Realm Born skippen? Ich finde nicht, denn obwohl anfangs wenig Action passiert, so werden doch bereits früh Charaktere, Institutionen und Orte vorgestellt, die für den gesamten späteren Verlauf von Bedeutung sind oder sicher noch sein werden. Game of Thrones war auch nicht direkt in der ersten Staffel überragend, sondern hat sich langsam aufgebaut und sich Zeit genommen, bevor die Serie in der letzten Staffel grandios... Na gut, dieses Schicksal wünsche ich FF14 nicht. Auch die Dungeons tragen einen Teil zum schnöden Anfang bei. So gibt es im Basisspiel zwar viele und sie sind alle hübsch anzuschauen, aber bringen selten irgendwelche innovativen Mechaniken und Ideen ein oder machen irgendwas Besonderes. Das ändert sich aber spätestens ab Heavensward, wo die Entwickler anfangen, viel mehr zu experimentieren mit Mechaniken und visuellen Hinweisen. Wer PvP-Begeistert ist und sich hier sein nächstes Traumgemetzel erhofft, ist leider an der absolut falschen Anlaufstelle. FF14 ist primär ein PvE-Story-Spiel und dorthin fließt auch offenkundig der Großteil des Kapitals und der Entwicklung. Du kannst dich zwar sowas wie einer Fraktion anschließen, die hier Staatliche Gesellschaft heißt, jedoch kannst du diese jederzeit wechseln und wirklich relevant für PvP ist eine Wahl im Endeffekt nicht. Du kämpfst zwar in den verschiedenen PvP-Modi primär für die gewählte Staatliche Gesellschaft, es kann aber auch passieren, dass du als Lückenfüller Teams anderer Stadtstaaten zugeteilt wirst. Neben dem großflächigen Frontmodus, in welchem sich bis zu 72 Spieler aufgeteilt in drei Allianzen um Knotenpunkte prügeln, gibt es auch einen kleineren Arena-Modus, in welchem sich zwei Teams aus je vier Spielern gegenseitig bekämpfen und versuchen, dem anderen Team möglichst viele Medaillen durch Kills abzuringen. Der letzte Modus, Stahlschwingen, gleicht eher einem MOBA wie League of Legends, macht mir aber paradoxerweise am meisten Spaß. Die einzelnen PvP-Modi und ihre Funktionsweise sowie die möglichen Belohnungen verdienen aber ein eigenes Video. Ergänzend möchte ich noch anmerken, dass es zusätzlich zu dem fehlenden Open-World-Pvp auch keine eigenständige Duellfunktion gibt. Um sich zu duellieren, musst du dich in ein besonderes Gebiet, das Wolfshölen-Pier, begeben, wo du dich in einer kleinen Arena mit anderen prügeln darfst. Ach ja, habe ich eigentlich erwähnt, dass jeder Job ein vorgegebenes begrenztes Skillset für den PvP-Modus benutzen muss? Das war nicht immer so und stößt selbst heute noch bei manchen auf Kritik. Im Endeffekt ist das PvP hier… okay. Es hat einige grundlegende Probleme, aber man kann durchaus Spaß haben, wenn man seine Ansprüche senkt. Leider kommt es aber bei weitem nicht an Konkurrenten wie Guild Wars 2 oder WoW an. Aber das ist in Ordnung, denn das Spiel weiß, wo seine Stärken liegen und versucht nicht kampfhaft etwas zu sein, was es nicht ist. Zu guter Letzt ist ein Kritikpunkt auch die vergleichsweise belohnungsarme Erkundung der Welt. An sich hat FF 14 sehr schöne Panoramen und Points of Interest zu bieten, aber wer sich einmal die Zeit genommen hat und durch die verschiedenen Gebiete geflogen ist, wird merken, dass alles zwar hübsch aussieht, vieles sich aber irgendwie leer anfühlt. Wenn dich der Entdeckerdrang packt und du entschließt in die verlassensten Ecken der Gebiete zu reisen, in der Hoffnung irgendwas Spannendes zu entdecken wirst du bis auf ein paar schöne Ruinen oder Gebäude hier und da nichts Großartiges finden. Es gibt keine versteckten Rätsel, keine geheimen Türen, keinen kristallener Schädel in irgendeinem versunkenen Tempel, keine verborgene Truhe, in der sich ein besonderes Item befindet. In der Stadt Kugane befindet sich zwar ein herausforderndes Jumping-Puzzle, aber mit der trägen Sprungphysik fällt das leider nicht so spaßig aus, wie es auf Papier klingt. Und selbst dafür bekommst du keine nennenswerte Belohnung, außer einem kleinen Eintrag in deinem Büchlein für Sehenswürdigkeiten, deinem Eosea Incognita. Die Welt ist so Hübsch und die Gebiete gewinnen gerade ab Heavensward massiv an Größe und Vertikalität. Es bietet sich so viel Potenzial für Geheimnisse und Belohnungen an. Dieses Potenzial wird aber leider kaum ausgeschöpft und zurück bleibt eine hübsche, aber leere Welt, die sich kaum zu erkunden lohnt. Als Kontrastbeispiel möchte ich gerne Guild Wars 2 oder The Elder Scrolls Online erwähnen, welche das Erkunden der Welt zu einer unglaublich belohnenden und spaßigen Aktivität gemacht haben, in der ich mich Stunden verlieren könnte. Final Fantasy XIV ist kein PvP-Game, sondern legt seinen Fokus ganz klar auf den PvE-Content und die Story. Diese sind dafür aber qualitativ hochwertig und umfangreich umgesetzt. Die Hauptstory mit ihrer musikalisch grandiosen Untermalung und den narrativ nachverfolgbaren Handlungsstreng der zahllosen Quests und Charaktere hat mittlerweile ein Niveau erreicht, von dem selbst manche AAA-Spiele und sogar Netflix-Serien noch lernen können. Es ist daher auch wenig verwunderlich, dass sich aktuell eine Netflix-Live-Action-Serie zu FF14 in Planung befindet. Obwohl das Spiel aufgrund seiner ganzen Anfangsschwierigkeiten nicht gerade den besten ersten Eindruck hinterlässt, zieht es spätestens ab dem ersten Addon alle Hebel an und wird nur besser, je weiter du spielst. Es respektiert deine begrenzte Zeit, lässt dich in deiner eigenen Geschwindigkeit spielen und zwingt dir keine täglichen, zeitfressenden Aufgaben auf, um bloß nicht zu weit zurückzufallen. Allein mit der Testversion, die schon das erste Add-on enthält, erwarten dich potenziell hunderte Stunden Spielspaß. Gemeinsam mit einer hilfsbereiten und sehr kreativen Community, die in mir dieses lang existierende soziale Loch füllt, das noch aus meinen Anfangstagen von vor 13 Jahren stammt, nachdem ich mein erstes geliebtes MMORPG deinstalliert und nie wieder weitergespielt habe. Es gibt noch vieles, was ich nicht oder nur grob erwähnt habe, wie das Raiding, Fade Trains, das ganze Handwerks- und Sammelsystem, die ganzen coolen Crossover-Events wie zum Beispiel mit Monster Hunter, Yokai Watch und Nia oder auch Dinge wie Jagdaufträge, wo du bestimmte Monster finden und töten musst. Aber ich hoffe sehr, dass ich dir eine gute Vorstellung vom Spiel geben konnte und bedanke mich vielmals für deine wertvolle Zeit. Falls du dich nun entschieden haben solltest, das Spiel mal auszutesten, gibt es ein paar wichtige Sachen, die du beachten solltest. Das Spiel gibt es einmal als Standalone-Version mit eigenständigem Launcher und als Steam-Version. Beide Versionen teilen sich die gleichen Server, keine Sorge. Grundsätzlich rate ich aber dazu, die Standalone-Version zu nutzen, da du so nicht von Steam abhängig und von eventuellen Funktionsstörungen der Plattform verschont bist. Falls du dich später entscheiden solltest, dir die Erweiterung zu holen, ist es essentiell, dass du dies auf der jeweiligen Plattform machst. Falls du also die Testversion über Steam heruntergeladen hast, musst du dir zwangsläufig die Add-ons und gegebenenfalls Spielzeit über Steam freischalten, bei der Standalone-Version über die Mogri-Station. Es ist nicht möglich, seine in Steam erworbenen Add-ons mit der Standalone-Version zu koppeln und umgekehrt. Also nochmal, sobald du dich für eine Plattform entschieden hast, musst du zwangsläufig deine Einkäufe auch über diese Plattform tätigen. Wenn du im Launcher bist und aufgefordert wirst, dich einzuloggen, wirst du vielleicht durch das Feld für das Einmal-Passwort irritiert werden. Das Einmal-Passwort ist im Grunde die Zwei-Faktor-Authentifizierung für erhöhte Sicherheit. Falls du diese nicht manuell eingerichtet hast, kannst du das Feld ruhig freilassen und dich einloggen. Nach dem Einloggen und Starten des Spiels erscheint eine Übersicht der Datenzentren mit ihren jeweiligen Servern. Ein Datenzentrum ist im Grunde eine Sammlung von mehreren Servern, die im Moment innerhalb des gleichen Datenzentrums miteinander interagieren können, aber noch nicht mit Servern eines anderen Datenzentrums. Zu den europäischen Datenzentren zählen Chaos und Light, wobei sich der Anteil der Deutschen überwiegend auf Light befindet. Wie kurz angesprochen, können Server desselben Datenzentrums mit ein paar Einschränkungen interagieren, so kannst du problemlos andere Server besuchen, serverübergreifende Partys und Freundschaften schließen, persönlich handeln und gemeinsam mit anderen Inhalte absolvieren. Nur serverübergreifende Mitglieder für die Gilde oder hier freie Gesellschaft genannt sind noch nicht möglich. Außerdem ist es nicht möglich, auf anderen Servern Housing in irgendeiner Form zu betreiben und Sachen auf dem Marktbrett können zwar gekauft, aber nicht verkauft werden. Square Enix baut die Serverinfrastruktur stetig aus und plant mit dem nächsten Addon eine erste Interagierbarkeit zwischen verschiedenen Datenzentren herzustellen, wobei diese für den Anfang allerdings mit starken Einschränkungen daherkommt. Damit wäre ich auch am Ende meines Videos angekommen. Ich hoffe, ich habe dich mit meiner monotonen Stimme nicht zu sehr gelangweilt und konnte dir einen Überblick über die Vor- und Nachteile von FR-14 verschaffen und dir bei der Entscheidung helfen. Falls du selbst ein f 14 spieler bist und das Video um coole Infos ergänzen möchtest, schreib sie mir doch gerne unter das Video, damit andere noch Unentschlossenes lesen können. Falls du Ideen und Vorschläge für zukünftige Themen hast, lass es mich gerne auch wissen. Die Zahl der deutschen FF14-Tuber ist zwar überschaubar, aber das macht ihren informativen Content nicht weniger gut. Daher möchte ich die Gelegenheit nutzen und schon mal den guten Charles empfehlen. Auf seinem Kanal findest du neben Content zu The Division 2 und Cyberpunk auch viele gut strukturierte Guides rund um Handwerk und normale Raids in FF14. Außerdem streamt er das Spiel auch gerne aus seinem sonnigen Stübchen in Abu Dhabi auf Twitch und macht mit seiner Community Dailies oder beantwortet Fragen. Dieses Video ist nicht nur ein Infoguide, sondern gleichzeitig auch das Debütvideo für meinen Kanal, auf dem ich hoffentlich noch viele weitere informative oder spannende Videos produzieren werde. Mein Content soll sich erstmal nur um ff 14 drehen, aber ich bin auch der Idee nicht abgeneigt, irgendwann andere Spiele in den Katalog einzubinden. Schauen wir gemeinsam, was die Zukunft bringt und lasst uns immer freundlich und positiv bleiben. Bis zum nächsten Video, dein Booker.